Wie ist der grundlegende Aufbau von SPSS? Wenn Sie SPSS starten, sieht das Ganze zunächst einmal so aus. Und Sie können hier unten links zwischen der sogenannten Datenansicht und der Variablenansicht wechseln. Schauen wir uns gleich mal an, was das bedeutet. Wenn Sie mit SPSS anfangen zu arbeiten, haben Sie zwei Möglichkeiten. Das eine ist, die Daten selber einzugeben. Dann würden Sie hier auf die Datenansicht gehen und hier die Daten eingeben. Dazu mache ich nochmal ein weiteres Video, was dabei zu beachten ist. Die zweite Möglichkeit ist, Sie haben bereits einen Datensatz vorliegen, den Sie jetzt analysieren möchten. Und dafür nutzen wir jetzt mal folgendes Beispiel. Wir gehen hier auf Datei, Öffnen, Daten. So, darüber können Sie dann Ihre Daten finden. Wir nutzen jetzt mal einen der Beispieldatensätze von SPSS. Wenn Sie die auch nutzen wollen, müssen Sie sich in Ihrem... In Ihrem Programm ein bisschen durchklicken und zwar finden sich diese Beispieldatensätze, wenn Sie innerhalb Ihres PCs auf SPSS und ihre die entsprechende Version gehen, unter dem Namen Samples. Und da können Sie dann nochmal äh äh, die Sprache auswählen. Ich habe hier jetzt mal German gewählt. Und in diesem Bereich finden Sie dann eine ganze Menge an Beispieldatensätzen, die Sie jetzt nutzen können, um sich in SPSS einzuarbeiten. Wir starten mal hier mit dem Datensatz SETIS. Das ist ein Datensatz, bei dem ein paar Leute befragt wurden zu ihrer Zufriedenheit in einem Geschäft. So, und jetzt können wir hier den Zusammenhang zwischen Datenansicht und Variablenansicht erkennen. Zunächst mal befinden wir uns in der Datenansicht. Da sehen Sie hier oben die einzelnen Variablen. Da wurden die Leute also nach ihrem Geschlecht gefragt, nach ihrem Alter und so weiter. Dann haben wir hier Variablen stehen, wie Regular, Reason1 und so weiter und so fort. Da ist jetzt noch nicht direkt erkennbar, um was es sich da genau handelt. Und wenn Sie das etwas genauer wissen wollen, was also diese einzelnen Variablen hier sind, dann können Sie in die Variablenansicht wechseln. Dort finden Sie jetzt die Variablen, die dort gerade in einer Spalte standen, finden Sie jetzt in einer Zeile. Das heißt hier, das Geschlecht, was wir dort eben in einer hatten ist hier eine Zeile und Sie finden da ein paar weitere Informationen dazu. Wir schauen uns das einmal kurz die wichtigsten Informationen an. Zunächst haben Sie den Variablentyp. Hier haben Sie eine numerische Variable. Sie könnten hier den Variablentyp ändern, wenn Sie eine andere, einen anderen Variablentyp einstellen wollten, wollen würden. Normalerweise sind numerische Variablen wunderbar. Das Einzige ist, wenn Sie Text in den Variablen drinnen stehen haben, wenn Sie beispielsweise eine offene Frage gestellt haben, welche Sportart betreiben Sie oder ähnliches, dann können Sie es hier auf Zeichenfolge einstellen. Das ist dann eine sogenannte String-Variable. Dann haben wir hier die Beschriftung, das sind die sogenannten Variablen-Labels. Das ist jetzt hier nicht besonders aussagekräftig, weil sowohl der Variable Name als auch das variablen label hier Gender ist. Aber hier zum Beispiel sieht man das schon etwas besser. Hier steht als Variable Name Cut und bei der Beschriftung steht ageCategory. Und wenn wir das hier ein bisschen breiter machen, dann sehen wir jetzt hier, die Variable, die Regular hieß, das war nicht erkennbar, was damit genau gemeint ist, sieht man jetzt hier bei der Beschriftung, dass das Shopping Frequency ist. Die Leute also gefragt wurden, wie oft sie da schon eingekauft haben. Dann haben wir die äh, Spalte, die mit Werte überschrieben ist. Dort sind die sogenannten Wertelabels eingetragen. Das heißt, sie finden zu jeder Ausprägung der Variable die Information, ähm, um was es sich dabei genau handelt. Das heißt, wir schauen uns das mal für das Geschlecht hier an. Wenn Sie draufklicken, sehen Sie hier, welche Wertelabels vergeben wurden. Und dann sehen wir, dass es einmal den numerischen Code 0 in dieser Variable gibt. Und das wurde mit dem Wertelabel Male, also männlich, versehen. Und dann haben wir den numerischen Code 1, der wurde mit dem Wertelabel Female versehen. Und genauso ist es dann bei den weiteren Variablen. Hier haben wir diese kategorisierte Altersvariable. Da haben wir den numerischen Code 1 und der wurde mit dem Wertelabel 18 bis 24 versehen und so weiter. Das heißt, dieser ganze Datensatz ist schon komplett mit allem versehen, was Sie brauchen, mit den Variablen Labels, mit den Wertelabels. Und wenn wir hier bei fehlend gucken, da können dann fehlende Werte eingetragen werden. Sie sehen hier, dass keine benutzerdefiniert fehlenden Werte vorliegen. Es wurden also keine Werte als fehlend definiert. Das könnte man aber natürlich vornehmen, wenn man, die, ähm, wenn man eigene Daten nutzt und dort fehlende Werte definieren möchte. Dazu auch in einem weiteren Video dann nochmal mehr. Dann ist noch wichtig das Maß hier. Dabei handelt es sich um das Skalenniveau der jeweiligen Variable. Und Sie sehen dort, dass es drei verschiedene Möglichkeiten gibt. Skala, Ordinal und Nominal. Mit Skala ist also eine metrisch skalierte Variable gemeint. Sie können hier einstellen, welches Skalenniveau bei Ihren Variablen vorliegt. Es hat allerdings keinen direkten Einfluss auf die Analysemöglichkeiten, zumindest bei den grundlegenden Analysen. Es ist also eher eine Hilfe für Sie selbst, dass Sie einmal kurz darüber nachdenken, bevor Sie mit den Analysen beginnen, welches Skalenniveau liegt hier vor. Wenn Sie sich noch nicht mit Skalenniveaus befasst haben, dann empfehle ich dazu erst nochmal zu recherchieren, was genau hinter diesen Skalenniveaus da steckt. Gut, dann wechseln wir nochmal in die Datenansicht rüber und schauen nochmal abschließend, hier bei der ersten Variable zum Beispiel, können wir jetzt erkennen, dass hier jeweils 0 und 1 steht. Und wir hatten ja bei den Wertelabels gerade gesehen, dass äh, die 0 kodierten hier die Frauen sind und 1 kodierten die Männer. So, Das heißt, wir sehen hier, wir haben hier ein paar Männer, ein paar Frauen, das wechselt sich so ab. Und wenn Sie dann mal ganz nach unten scrollen im Datensatz, dann sehen Sie, dass wir hier insgesamt 582 Fälle haben. So, jetzt haben wir also schon einen ganz guten Überblick über unseren Datensatz gewonnen und wollen jetzt, uns jetzt mal anschauen, wie eine erste Datenanalyse funktioniert. Das dann im nächsten Video.